Ralf Henning Lampe. Ja. Drei ja, Ich gesagt. Jasmin, bin jetzt ein bisschen geblendet, nicht nur von der Sonne. Du hältst das aus. Ja, los, komm. Okay, gut. Ähm, wir duzen uns. Wir duzen uns. Wir ja. duzen uns. Und. Ähm Genau. Wir hatten schon des Öfteren, wie so viele andere auch, in der jetzigen Zeit über Corona gesprochen ja. und äh, die Krise drumherum. Ja. Und in dem Zusammenhang hattest du etwas gesagt von den fünf Säulen der Gesundheit. Ja. Was, lieber <lacht> Ralf, hat es damit auf sich? Ja. Also ähm, Gesundheit ist natürlich im Hintergrund der Corona-Krise in aller Munde, in jeder Talkshow, in jedem Netz, in jedem Facebook-Post und so weiter. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansichten oder Definitionen, was der Gesundheitsbegriff umfasst. Der bekannteste ist wohl der von der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, die sagen, Gesundheit ist ein Zustand, völligen sozialen, körperlichen, geistigen Wohlbefindens und viel mehr als das Fehlen von Gebrechen und Krankheit. Das ist ja schon mal ganz gut, aber was bedeutet das nun genau? Und in diesem Zusammenhang habe ich dir erzählt von den fünf Säulen der Gesundheit, das ist ein japanisches Gesundheitsmodell, also fernöstlich das wird vor allen Dingen propagiert durch ein weltweit agierendes Gesundheitsforschungsinstitut aus Japan, die sagen, Okay, es gibt fünf Säulen, Körper, gesunder Körper, gesunder Geist, gesunde Familie, gesundes Geld, erarbeiten und gesunde Gesellschaft. Säulen: Körper, gesunder Körper, gesunder Geist, gesunde Familie, gesundes Geld, erarbeiten und gesunde Gesellschaft. Und diese fünf Säulen bilden quasi ein, ein Netz oder ein Kreis und in der Mitte stehen wir. Unsere Aufgabe ist diese fünf Säulen oder fünf Teller. Stellt dir einen japanischen Tellerjongleur vor, der fünf Teller gleichzeitig balancieren muss. So was müssen wir auch tun. Und da hat der japanische Tellerjongleur ganz schön zu tun. Genau. Nur das sind nur Teller. Das sind nur Teller. Und wenn einer runterfällt, dann weiß er, okay, er war mit der Aufmerksamkeit bei dem und nicht bei dem. Also unsere Aufgabe wäre, allen diesen fünf Bestandteilen die gleiche Aufmerksamkeit entgegenzubringen und darauf zu achten, wie das funktioniert. Äh, nun, mehr, denn vielleicht einige sagen, ja, ist ja eine hübsche Theorie, aber gerade durch die Corona-Krise, finde ich, äh, sehen wir das nicht, dass es nur reine Theorie ist, sondern dass es reine Theorie ist, also reines, das ist wahr. Also jeder von uns weiß, dass doch in China mal einer, dann tausend, dann hunderttausend äh, Leute körperlich krank waren. Dann breitet sich diese körperliche Krankheit landesweit aus. Das heißt, auch mental, geistig wurden Leute beeinflusst durch Angst, äh, Panik. Auch in Deutschland plötzlich wurden die Chlorpapierrollen äh, knapp. Warum? Weil wir verhungern. Nein. Nein. Auch äh, gesunde Familienbeziehungen aufrechtzuerhalten ist schwierig, äh, wenn die Eltern, Großeltern am anderen Ort wohnen, Ausgangsbeschränkungen, äh, also man kann sie nicht besuchen, abgesehen davon, dass man Leute, die im Krankenhaus sind, auch nicht besuchen kann. Oder dass äh, die Betreuung von Kindern, die nicht zur Schule gehen und das Zusammenleben von Menschen in einer Familie auf engen Raum über längere Zeit schwierig ist wird und es auch zu, häuslichen, zu häuslicher Gewalt gekommen ist. Also auch da ist etwas aus Balance geraten. Geld verdienen, gesundes Geld verdienen, für viele nicht mehr möglich. Nicht nur für Restaurantbetreiber oder Kiosks oder Spätis hier in Berlin. Äh, alle müssen sich umstellen. Äh, weltweiter Warenverkehr äh, ist zusammengebrochen und äh, ja, gesunde so Gesellschaft, die ist zumindest nicht mehr so abgelaufen, wie wir sie gewohnt waren, weil plötzlich alles sich änderte und man kann sich natürlich vorneweg fragen, ist es nicht gut, darüber nachzudenken, ob diese Gesellschaft, die ohnehin jeden Tag gegen diese umgebende Natur verstößt und in der es eine tiefe Spaltung zwischen armen, reichen und superreichen Ländern, armen, reichen, superreichen Menschen gibt, ob das überhaupt eine gesunde Gesellschaft sein kann oder ob wir nicht durch die Krise auch ausgelöst, darüber nachdenken sollten, das Gesellschaftsmodell, das wir leben, umzustellen. Was jeden von uns einzeln betrifft. Der, <lacht> die Einzige, die sich wirklich schnell erholt hat, war Mutter Natur. Ja. Jeder hat es gemerkt: die Luft war sauer, der Himmel war blau, keine Flugzeuge mehr und Chemtrails oder was auch immer. In die Hafenstädte kehrten die Delfine zurück und das Wasser in Venedig war so sauber wie noch nie und der Postillon so weit will ich ja noch nicht gehen der hat sogar gemeldet dass die ersten Mammuts wieder in berlin gesichtet wurden <lacht> schönes bild ja Schnell erholt sich Mutter Natur von uns. Ja, soweit zu diesem Modell. Schnitt.